Hey meine lieben Hüter, ich bin mal wieder jetzt zurück mit einem kleinen Destiny 2 Video und zwar ein Story Video und zwar gibt es nämlich eine Frage, die mich selber auch ziemlich beschäftigt die ganze Zeit und zwar, was ist eigentlich mit Osiris? Die Story geht jetzt die ganze Zeit nicht weiter und wir wissen, dass tun Osiris ausgetauscht hat. Er hat ja, oder sie hat ja in den letzten Season seinen Körper übernommen und hat sich in unsere Entscheidungen, zumindest was den Ablauf der Geschichte angeht, schon ein bisschen beeinflusst. Und wir wissen auch, dass der 14. Heilige das ganze Sonnensystem nach ihm absucht. Aber wo ist er und lebt er denn wirklich? Kriegen wir ihn wirklich zurück? So wie Savatum versprochen hat, wenn wir sie befreien von ihrem Wurm? Aber einen kleinen Hinweis haben wir dann doch, wo Osiris denn sein könnte und vor allen Dingen, wie es ihm gerade geht, von dem Seasonbogen Wolf Wenn man sich den Loretext dort durchliest, kommt man ziemlich schnell darauf, dass dieser Text von Osiris stammen könnte. Hören wir mal rein. Gleich in der Dunkelheit legt sich kalt auf mein Gesicht. Ich kann nicht sprechen, nicht atmen. Ich strecke die Hand nach Sagira aus, aber da erinnere ich mich. Ich balle meine Hand zu einer Faust, fühle jedoch nichts. Ich bin gefesselt, und während ich mich winde, zerklüften die Bilder in meinem Verstand. Da ist jemand, der erwachte Prinz. Er hilft mir auf die Füße. Aber ich kämpfe noch immer in der Dunkelheit. Und jetzt steht sie auf und bedankt sich bei ihm. Doch sie benutzt meine Stimme, meine Stimme. Sie hat meine Gestalt gestohlen, meine Stimme. Jemand wird meinen Fehler jedoch erkennen und sie heraustreiben. Jemand muss es. Ein Sonnenstrahl. Wie lange ist es her? Savala schaut mich an. Schaut sie an. Schenkt ihren Worten Beachtung. In Gifthöhlen gekleidete Weisheiten. Ich schreie auf. Er muss es wissen. Zavala, hör hin. Hör hin. Du kennst mich. Du weißt, dass du nicht... Der Duft von Nachtblumen. Ich spaziere. Sie spaziert durch einen mondbeschienenen Garten. Und die Ikora ist auch dort. Sie redet, lacht, nickt. Sieh hin, Ikura, sieh mich an. Erkennst du es denn nicht? Sei achtsam, sei achtsam. Das habe ich dich besser gelehrt. Eine Frau, eine Exo, sitzt vor mir, schwankend und mit leeren Augen. Jedoch auch innerlich versunken. Nun gibt ihre Stimme, ihre wahre Stimme, brummt ein Wirbel von Geräuschen von sich und die Exo schwankt schneller und schneller. Ich höre seine Stimme und dränge an die Oberfläche. Heiliger, nein, nein, schreie ich. Doch mein Schrei war halt tonlos. Er schaut hier in die Augen, er lächelt. Er streckt die Hand nach mir aus. Aber das bin nicht ich. Heiliger. Das bin nicht ich. Bitte. Bitte. Ich weine, doch ich kann nicht weinen. Ich bin nichts. Nur Inbrunst und Hass. Nur Klarheit und Scham. Vertraue mir. Höre ich meine Stimme sagen. Und ich ertrinke erneut. Also, den Text zu entnehmen, lebt Osiris noch und ist anscheinend noch in seinem Körper selber, hat nur selber keine Kontrolle darüber. Er bekommt alles mit, versucht Sachen zu machen und es funktioniert nicht. Als wäre er in einem riesigen dunklen Raum gefangen und kann durch ein kleines Licht nach außen schauen. Sollten wir Osiris wirklich lebendig zurückbekommen, wird er nicht mehr der sein, der er war. Niemand, nicht einmal ein Hüter, kann solche psychischen Ereignisse gut verkraften. Und zum Abschluss leider noch ein kleiner Dämpfer. Und zwar ist nämlich in dem letzten Event, ich meine das ist das Jahresevent, wo das Licht gefeiert wird, das Aufbruch-Event eine alte Pistole hinzugefügt worden, wie damals. Und zwar gab es diese Pistole zuletzt in dem Forsaken DLC, zumindest davor. Dort steht nämlich drin, jemand wird sterben. Und die Waffe heißt Spoiler Alarm. Und wer ist dann gestorben? Kate und Aldrin Sov der als krähe wiedergeboren wurde. Aber es sind zwei Leute gestorben. Jetzt ist natürlich die Sache klar. Wenn äh, Osiris befreit werden sollte, stirbt er vielleicht bei dem Versuch. Oder vielleicht lebt er schon gar nicht mehr. Oder es stirbt jemand anderes aus der Vorhut. Zavala? Ikora? Wir wissen es nicht. Ich bin mal gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Vor allen Dingen ein Like und kommentiert gerne unter dem Video und schreibt mir mal eure Meinungen und Ideen zum Thema Osiris oder wie auch die Season jetzt bald weitergehen wird oder zumindest zu Ende gehen wird, gerne unten rein. Ich schaue, dass ich jetzt demnächst öfters mal wieder ein paar Videos mache zu Destiny, aber auch zu anderen Sachen. Ja. Dann danke fürs Einschalten und ciao.